Um, hallo, wie geht's euch? Hallo! Dicker Paar, Dicker Paar, Dicker Paar. Hallo, hallo, hallo, wie geht's euch? Wie? Hallo, hallo, hallo! Wir sind Wavy. Das, äh, und äh, wir Dicker, Paar, Dicker, Paar, Dicker, Paar, Dicker, Paar, Dicker danken sehr, dass ihr uns so support Support. Support. Supportieren. Support, support, supportieren, support, support, supportieren. Das, äh, das kann ich bestätigen. Und und ja, wir sind uns wir sind uns. Wir sind uns. gleich Danke Danke Danke Danke Oh nein meine Buchhaltung